Kann die Struktur Ihres Projektes optimal organisiert werden. Sie können einzelne Layer an- und abschalten oder Sie können sie auch sperren. Respektive wieder entsperren. Mittels Layerfilter kann eine Auswahl verschiedener Layer zusammengefasst werden. Durch Anklicken dieses Filters wird dann eine entsprechende Auswahl, die Sie beispielsweise für Elektro- oder Sanitärplaner nutzen möchten, dargestellt. Die Erstellung eines eigenen Filters ist sehr einfach. Ziehen Sie dazu einzelne Layer in den Filter und können danach diesen Filter, in dem Beispiel hier der Filter für den Innenarchitekten, diesen Umfang aufbauen, der für diesen Unternehmer relevant ist. Die Layer wirken natürlich auch in den entsprechenden Planansichten. So kann beispielsweise ein Werkplan zusammengestellt werden. Möchten Sie weitere Layer dazu haben, können Sie im Filter diese dazuschalten und dann wird der vom Filter direkt übernommen. So einfach können so verschiedene Pläne, die mit dem Gesamtmodell in Relation stehen, genutzt werden. Sehen Sie hier eine Darstellung diverser Planansichten, die verschiedenen Layerinhalt aufweisen. Vielen